Jetzt alle ja. <lacht> Hi Steffi. Na hallo. Wie war dein Tag? Ach, mein Tag? Äh, heute ging es früh los. Meine Kinder sind ins Naturzentrum gegangen. Ich habe sie da hingebracht. Da ist immer so ein Kurs, der da läuft. Da lernen die hier aus der Gegend, wie das, wie das Gras wächst, wie die Vögel leben und sowas. Alles Natursachen. Hoffentlich wird das interessant für die Kinder. Und die nach los. einem aufregenden Morgen. Ja. <lacht> Ja. Musst du früh aufstehen? Ja, so ein bisschen. Ja. Ja, ein bisschen Frühstück machen und so. Ah. Gehört dazu. Ich habe heute mal ausgeschlafen. Oh, oh, ja. super. Aber wahrscheinlich sieht man, dass ich noch müde bin. <lacht> ich bin urlaubsreif. Ja. Mhm. ja. Aber, Aber wir haben noch wie viele Monate bis Weihnachten? Ah, drei oder so. Oh, ja. Zu Aber ja. Hättest du nicht Lust, ja. Urlaub zu machen? Doch. Zusammen? Das wäre schön. Zu Weihnachten? Oh, oh, ja. Ich war nie nach Hause. Ich war nie los. Zu Weihnachten. Ich war auch ewig nicht in Deutschland zu Weihnachten. Von daher wäre es toll, Weihnachtsmarkt zu sehen und Glühwein zu trinken ja. und vielleicht auch über Silvester da zu bleiben. Wollen wir nicht einfach mal unsere Route planen? Wir gucken mal, ja. Ja? Okay. Alles klar.